Ähm, Geocaching, wir sind äh, in der Natur, äh, mit ganz vielen, wie, heißt, wie hieß die nochmal, vergiss mal nicht? Vergiss mal nicht. Vergiss mal nicht, äh, Blümchen. Und wir haben gedacht, wir machen mal so ähm, Geocache, also das heißt, irgendwo hat im Wald hier jemand Dinge versteckt, keine Drogen oder so, sondern ähm, so kleine Boxen, Fotodosen, die sind dann halt eingetaped, damit sie von der raus. Natur her. Äh, nicht zerstört werden. Und die suchen wir gerade. Und deswegen sind wir hier äh, in einem, auf einem Wanderweg, äh, haben so eine kleine App runtergeladen und schauen mal, was wir so finden. Ameisen. die kommen schon ah. ja das äh, das folgt der Ameisen äh, die sorgen dafür dass der Wald hier äh, dass hier alles ordentlich bleibt ähm, die haben mich auch gerade freundlich aufgefordert zu gehen in diesem Wald sind unfassbar viele Ameisennester teilweise riesengroß ähm, wir haben schon die, wir haben die erste wir haben die Dose gefunden die geocache Dose aber wir zeigen natürlich nicht, wo sie war. Genau, nicht. Genau, das macht man nicht. <lacht> Aber, also es sind auch keine Drogen oder so. Hier, das ist der Inhalt der Dose. Und, und hier sind ein paar kleine, so einen, so einen kleinen Schlumpf und äh, andere kleine Dinge, was sieht hier? Kolberg 2. Welchen Umfang hat der Baum auf Höhe der 7 auf volle Meter aufgerundet? A ist gleich. Ich nehme gerne das Tool zu Hilfe. Hier ist noch so ein, äh, ein Cache-Quarter drin. Also die Dose wird hier auch immer, immer wasserdicht verschlossen und so. Official geocaching lock -Proof. Hier dann halt, welchen ähm, welche Leute hier waren: 10.5. Name Pyvo 1, Lara, Sam Sam, Ali da mit Uhrzeiten. Hier sind doch freie Einträge. Hier tragen wir uns jetzt auch ein: 12.5. war hier jemand noch. Ne, beziehungsweise 19.5. 19, 19, war das letzte jemand. Wir treiben uns jetzt hier auch ein. Ich hab hier noch, wir haben einen Stift mitgebracht. <lacht> so. Äh, heute ist der 26. 26. Wir waren nämlich vorhin noch wählen. So. 26. Ja. Da. Äh, 5. 19. Die Uhrzeit gucken wir leider nochmal nach, wenn, ich, wenn das Video aussieht. Wie, wie wollten wir uns Dax sehen? Fidel! Dax? Wir sind das Team Dax Fidel. <lacht> f i -E ne? Mhm. dax d -E l okay. So. Das ist hier. Ich glaube, das kann man ganz gut sehen. Da haben wir uns eingetragen, daxi -E So. Und das ist auch hier das äh, offizielle Geocache-Logbuch. Okay. Kannst ausmachen. Oder? Ah, Moment, wir haben noch was. Ah, hier ist nämlich das Tool. Mit diesem Tour kann man den Umfang messen, des Baumes messen. Hm. Das werden wir jetzt gleich noch machen. Das werden wir dann noch machen, ja. Ähm, genau. hier vor so einer Jagdhütte. Die Dinger sind ganz schön klein. Ich rede mit der Kamera. Die ganz schön kleinen Jüten. Ja. Aber von hier aus äh, wird beobachtet und geguckt. Also ist so eine Jagdhütte. Ich würde ja nie mehr auf die Jagd gehen grundsätzlich. Ähm, aber von hier aus stehen wir und gucken, was hier so los ist. Okay, ich habe gerade erfahren, dass ein Jägersteig hier. Seht ihr? Hallo, hier kann man auch hier winken. Hallo, ja, hier kann man sich noch hinsetzen. Sitzmütigkeit hier. Ups. Metalizer macht alles kaputt hier. Aber von hier aus können wir noch einen Piu-Piu machen äh, nach draußen. Puh. Ja, ich schieße jetzt mal einen Rudel Hirscher jetzt hier mit meiner halbautomatischen äh, m 41 a läuft. Also, pass auf, ähm, ich habe jetzt, wir machen, wieder Geocaching gerade und wir haben jetzt die, die, wir machen eine Route. Das heißt, also, man läuft halt mehrere Stationen ab und auf jeder Station gibt es halt so ein paar Fragen. Und wir haben jetzt gerade die zwei Dose gefunden, aber wir filmen sie nicht. <lacht> also man kann, die, man kann die wahrscheinlich schon filmen, aber man muss ja nicht alles filmen. Ähm, also, das ist halt so eine 4,5 Kilometer lange Route und auf dieser Route gibt es, gibt es mehrere äh, Verstecke. Und das, was ich hier zum Beispiel was wir jetzt gerade gefunden haben, war, ähm, war, so, war fast so im Bodenhöhe. Man sieht hier im Hintergrund, also da ist es übrigens nicht, ähm, Man sieht im Hintergrund ist es hier so aufgeschichtet. Und so eine kleine, wie nennt man das denn, so eine kleine Bucht? Nee, wie, wie heißt das hier? Ähm, Schlucht, so eine Mini-Schlucht. So Mini und äh, da haben wir es jetzt gerade hier gefunden gehabt. Ja, und da sind halt immer so kleine Sachen drin, da kann man auch selber Sachen reinlegen. Also man kann was mitbringen, reinlegen und dann sich was anderes dafür rausnehmen zum Beispiel. Das ist ganz cool gemacht. Wir tragen uns hier so ein Buch ein. Das lohnt sich auf jeden Fall. Und es ist halt wunderschöne Natur hier, wie ich es eben gerade schon gesehen habt. Das bringt das alles hier zum Schwingen. Noch zu jetzt. Einfach den Kopf reinstecken und ein bisschen summen. Das funktioniert. Das hört sich an wie diese Ditchery Doos, kennst du die? Hm? Ditchery Doos? Ja, ja. ja so Klingt das so. Ja, das kannst du auch mal machen. Ja, also, ähm, die Tour heute, äh, wir haben ein bisschen Geocaching gemacht ähm, und das war die erste Geocaching-Tour, die wir gemacht haben. Der Handy-Akku war auf einmal leer, also mein Handy hat wohl ein bisschen Probleme mit dem, mit dem Akku im Moment, Und daher ist es ein bisschen schwierig. Ähm, wir fahren jetzt zurück, total schön, wenn euch das Video gefällt, lasst gerne unten in den Kommentaren Kommentaren stehen und das auch sehr gerne ein Like beim Video da. Wenn ihr nichts verpassen wollt, weil es gibt demnächst noch mehr Geocache-Folgen, dann drückt den Abonnieren-Button. Vielen Dank, das war leiser.